Ja, hallo meine lieben Geoleben TV-Zuseher. Der nächste Quick-Tipp für deine Gesundheit, natürlich auch für meine. Ich hoffe, es geht dir gut und kannst die Zeit genießen. Ja, heute habe ich einen Tipp für dich von meinem Lieblingsmittel und da komme ich gleich wieder darauf, du wirst schon sehen. Wenn es dir auch schon so geht wie mir, dass ich immer wieder einfach etwas vergesse, zum Beispiel fällt und fällt mir ein Name nicht ein, vergesse dies und das, stehe im Büro herum und frage mich, was ich eigentlich gerade wollte, dann mache ich mir keine Sorgen, dann kannst du in erster Linie so wie ich das mache ein Glas mit einem halben Teelöffel Natron zu dir nehmen. Bei mir funktioniert das wunderbar in solchen Situationen, vor allem nach einem stressigen Tag. Sagt mir das nur, dass ich übersäuert war und meine Gehirnzellen zu wenig Sauerstoff hatten. Mit Natronwasser löse ich die Übersäuerung im Gehirn wieder auf. Das wirkt wunderbar bei mir auf jeden Fall. Probier es einfach aus. Ja, und das war es auch schon wieder. Kurz und knackig. Ich wünsche dir eine schöne Zeit mit dir und deiner Familie. Alles Liebe, bis weiter. Baba, ciao, tschüss und servus. Bis zum nächsten Video.